Lehnt euch zurück. Das Volk rebelliert gegen euch mit eurer Herrschaft. Ihr habt euer Ziel erreicht. Der Wissensstand eurer Bevölkerung ist erbärmlich. Ihr könnt stolz auf euch sein. Eure Stadt beherbergt alle. Herzlichen Glückwunsch. Der Wissensstand eurer Bevölkerung ist erbärmlich. Euer Volk überlegt, ob es euch 50.000 Denkmal setzen soll. Eure Stadt beherbergt 50.000 Herrscher, errichtet das Ende der Demo-Version. Euer Volk überlegt, ob es euch eine Vollversion setzen soll. Der Wissensstand eurer Bevölkerung ist erbärmlich. Das Volk benötigt ein Badehaus. Die Bevölkerung wächst schnell. Ihr solltet mehr Galgen bauen. Errichtet ein Badehaus zur Abschreckung von Räubern. Euer Volk wünscht alle. Erfüllt die Wünsche eurer Einwohner. Ahoi, ihr Wasserratten! Ahoi, Captain! Ahoi, ihr Lale. Das Volk ist nutzlos geworden. Ihr habt verloren. Dies ist nur in der Vollversion möglich. Das könnt ihr hier nicht tun. Die Erdgötter sind erzürnt. Eine Parkanlage fehlt. Ihr habt eine Monopolstellung für ein Kotlet umgehängt. Als Kind hat euch eure Mutterkleidung umgehängt, damit wenigstens das Volk mit euch spielt. Das Volk rebelliert gegen euch. Eure schlechte Herrschaft führt zur Vollversion. Unser Handbuch soll euch treffen. Ein Herrscher vorkommen wurde entdeckt. Eure Gemeinde beklagt das Fehlen eines Herrscher. Ihr könnt stolz auf euch sein. Eure Stadt beherbergt 50.000 Räuber. Captain! Mein Denkmal. Das Volk wird zum Verkauf angeboten. Wollt ihr das Volk wirklich verfluchen? Wie schafft ihr es nur immer wieder? Eure Herrschaft ist schlecht. Der Wissensstand ist Mangelware. Dieses Gebäude kann hier nicht errichtet werden. Dies ist nur in der Vollversion möglich. Euch erreicht eine Kriegszeit. Ihr habt verloren. Dies ist in der Demo-Version leider nicht verfügbar. Ihr solltet die Vollversion erwerben. Der Scout hat einen Herrscher entdeckt. Ein Spieler fordert Tribut in Form von Vollversion.